Es gab noch nie eine fast der 8 Kategorien gewonnen hat. Kann man sagen, du bist der beste aller Zeiten vielleicht sogar? Wenn du der einzige bist, der diese Kategorien gewonnen hat, dann bist du der beste Pizzabäcker aller Zeiten. Schön, dass wir im Start in Ingelheim. Wir suchen die beste Pizza Deutschlands. Und wir sind heute einfach mal bei der besten Pizza der Welt. Beim Pizzabäcker, der bei der aktuellen Weltmeisterschaft den Platz 1 belegt hat, waren schon viele YouTuber hier, die alle Heftig überzeugt war. ich danke euch auch für eure Kommentare, blende ich mal hier oben ein. Heute ist vielleicht der Gutschein fällig, danach geht's weiter. Und ein ganz kurzer Einspieler, den ich widme, den Julian C. Er hat mir das Kommentar gegeben für die beste Pizza Deutschlands aus dem letzten Video. Hat den Gutschein geknackt, 350 Euro. Danke für deinen Kommentar, dass ich diese Pizza essen durfte. Melde dich bitte bei 264 team.com um den Gutschein abzusehen. Haut mir euer Kommentar in die Kommentare, wenn es meine bisherige beste Pizza top, kriegt ihr den Gutschein. Und jetzt ballern wir hin vom Charakter, vom Auftreten. erst ist der eine Persönlichkeit, ihr werdet es gleich sehen. Ich habt es auch noch im Video gesehen, ich bin selber überrascht. Wir fahren direkt hin. Danny, du hast nochmal das Wort. Willkommen zurück bei Holles kulinarische Reise durch Deutschland. Heute bei Pizzeria Capri in Ingelheim. Heute trifft Holle auf den Pizza-Weltmeister 2021 in allen Kategorien. Francesco Lalasso. Er setzte sich durch gegenüber über 900 Mitbewerbern aus der ganzen Welt. Doch heute muss er nur einen einzigen Mann überzeugen. Den saftig knaftigen Holle. Das ist hier Kleinstadtfeeling, das ist so richtig persönlich. Achmed hat vorhin gesagt, man fühlt sich umarmt von dieser Stadt und das kann ich so wiedergeben. Da ist er, schön an der Ecke. Nationalpreis gekrönt. Beste Pizza der Welt. Also wenn heute nicht die beste, äh, beste Pizza fällig ist, in meinem Ranking, dann weiß ich auch nicht. Das ist eine knappe Sache. Guck mal, 2018 Platz 4 in, in der Weltmeisterschaft. Jetzt Platz 1 dieses Jahr. Bester Pizzateig der Welt. Also das ist alles wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie viel sich da noch tut. Hier haben wir gleich einen Kollegen. Grüße dich, mein Lieber. Hallo. <lacht> alles gut bei dir? Alles gut, bei dir? Ja, ja bei mir auch. Bist du hier auch Pizzabäcker? Ja, ja, ja. Ja? Aber wow. kriegen wir kriegen von Chef heute Pizza, ne? Ja. Ja. beste pizza hier der welt auszeichnung kannst du das bestätigen die beste von der welt passiert schon mal ein paar meter rein man kann jetzt schon mal sieht man gleich die pokale oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, so chef kommt gleich riesenofen das ist nicht der den ich bei den anderen pizza bäckern gesehen habe. die hatten beide, beide den gleich bei meinen Spitzenpizzen. Oh, da muss ordentlich was durchgehen. Da geht ordentlich was durch, bestimmt. Ich merke schon gleich ganz sympathisches Personal hier. Dankeschön ja, die beiden. Und wir Männer auch, muss man dazu sagen. Ne? Da haben wir nochmal Auszeichnungen. Also der scheint jedes Jahr abzuräumen hier anscheinend. Also Auszeichnungen ohne Ende. Ich bin einfach mal so frei, ich hole mir mal hier eine, eine Speisekarte raus. Die werde ich auch nicht. Ich glaube, ich nehme die. Lita, die Fornito, die Fornito hat äh? eine Kategorie gewonnen in die Weltmeisterschaft, Chef. Echt? Hat Kategorie ja. gewonnen. Und mit ein bisschen noch was dazu. Äh, parmesan Chips, ah. selbst vorbereitet, Chef ja. und die Kästomate. Die Fornito. Ja. Und dann für die, die ganze Welt, für die ja. beste, Margarita ja. die Klassiker Margherita mit Büfelmozzarella. Das war die, ne? Das ist die beiden werde ich nehmen. Das ist die beiden werde ich nehmen. Okay. Ja. Perfekt. Wir haben hier den Mann, äh, Mann, äh, Mann der Schlechte. Buongiorno, buongiorno. <lacht> Hallo Francesco. ich habe schon dich in einem ich ein, zwei Videos gesehen. Ich finde, du hast gleiche eine Persönlichkeiten Auftritt. So, merkt man sofort. Also du hast... Dankeschön, Dankeschön. Ja, bist du Persönlichkeit. Liegt, liegt das an dein Wettbewerb, wenn du gewonnen hast? Gib dir das Aufwind? So, gibt dir das Boah. nochmal... Nee, warst du schon früher so. Ich war immer so, bleibe auch immer so. Äh, das finde ich, ja. find ich gut. Deine Pizza ist jetzt so im Moment YouTube Deutschland aller Munde. Jeder spricht von dieser Pizza, alle sagen auch. mich. Ja, Holle fahr dahin. Und das, äh, das kannst du mit Sicherheit auch äh, untermalen. Was macht deine Pizza aus? Wo macht dieser gewisse Unterschied nochmal zu den anderen? Ja, jahrelange Erfahrung. Sieben verschiedene Mehlsorten. Sieben verschiedene. Sieben verschiedene und macht mal Hefe selbst. Hefe, oh, und nicht sieben Silbe, du sieben Mehlsorten selber. Sieben, genau. Ich habe gerade nämlich schon Pizza getestet von äh, einem Pizzabäcker, der er wurde für seinen Pizzateig für den besten Pizzateig der Welt. Ich weiß aber nicht in welchem Wettbewerb in Dortmund. Und der war auch, sag mal, der hat nochmal eine ganz andere Klasse. Noch knuspriger außen und der, der Teig außen. Maisch. Ja, genau, weich und wie vom äh, Croissant quasi, mhm. kann man sich so vorstellen. Okay, okay, okay. Äh? Das war eine Kategorie, glaube ich, von Schottchiarella, Das ist so knusprig. Ganz kann leid. Ja. Ich würde sagen, Francesco, wenn du machst, gehen wir einmal nach hinten gucken, wie du Pizza machst. Geht das aus? Ja, ja machst so eine Pizza. Soll ich eine selber machen? Ja, wir machen eine zusammen. Ja. Ich mache eine ja, okay. für und du machst eine für mich. Ja, Und du, du bewertest danach meine ja, genau, Pizza? Ja, genau. Okay, bin ich dabei. Oh, das ist sehr interessant. Wenn ich vergleiche mit anderen Teigen, die ich jetzt vom Spitzenpizza-Becken habe. etwas kähniger sieht er aus. Als wäre dann noch, ist mit Sicherheit nicht. von drin, aber von der Optik nur. Es wäre da noch irgendwie wirklich ein dunkleres Mehl dabei. So, in, Ita in Napoli gibt es einen Technik. Ja. Daran kannst du dann wenn du auch andere Pizzerien besuchst, erkennen, ob die pizza napoletaner ah. sind. Also, ja. Napolitanische pizza Lass ja. Wir wollen, dass man die Pizza mit Backpfeife aufmacht. Diese Pfeife. Ah, ja. ja. Das muss man auch in der Abel beherrschen. Ja. Jede Meisterschaft. Wenn du mir eine Backpfeife verteilst, das, äh, das wird bestimmt Zwiebeln ordentlich, weh wehtun, ne? <lacht> <lacht> ja. Siehst du, da hinten haben wir einen kleinen Holzofen, Gasofen. Da ist mein Bereich. Abends gehe ich hinten, kleine Backmaschine ah. und kreiere meine neuen Kreationen. Weil da habe ich aber meine Ruhe da hinten. Ah. Ja. Und dann da kommen die verrückten Kreise, so der Pro, genau, verrückte ver ja. Professor. Genau, okay. da kommen ja die ganzen Ideen genommen. Ich sag Ihnen schon, ihr habt nur, nur hübsche Männer hier eingestellt. Ich. Nur Italiener. Äh, ja. Nur originale aus Napoli. <lacht> ja. Der Mann hat sich verewigt in der Pizza wir haben, äh, das, wir haben das geprüft, auch mit Fans hier in Deutschland. Es gab noch nie eine fast der acht Kategorien gewonnen. hat. Gab es noch nie? Nein. Oh. Tag, ich, vier. Kann man sagen, du bist der Beste aller Zeiten vielleicht sogar? Nee, ich versuche das, oder? Ich ja, aber wenn du der Einzige bist, der diese Kategorien gewonnen hat, dann bist du der Beste Pizzamecker aller Zeiten. die pizza noch die dicken parmesan chips drauf so was siehst du sonst nicht ne? das ganz ganz edel das das wirklich Spitzenklasse. ich fasse jetzt zum ersten mal an den teig oh, ja, ja. so die zwei pizzen natürlich optisch was, was soll man sagen vom besten pizza der welt vom super champion die pizza erwartet man genau wie es hier ist einfach noch optisch heftige pizza ganz heftige so. Ja, Parmesan-Schip. Frisch. Aus dem, aus dem Ofen angenommen, überbackt irgendwas im Ofen. Die Kruste, die unten da fällt. So schmeckt das hier. So schmeckt dieser parmesan Perfekt, ja, Ihr merkt direkt die oben natürlich. Der ja, Basilikon. Auf der Pizza. Diese frischen durch die Kräuter fallen mit der Pizza. der Pizza. Das ja echt krass. Perfekte Harmonie. Versuch versuche halt wirklich alles einzufangen, irgendwie mal einen Biss zu haben. Mit Salami, mit dem Käse, mit dem Pilz, dass man diese Kreation, die ja durchdacht ist und die gewollt ist, irgendwie in Gänze, in der Harmonie mal genießen kann. Geschmacksaktion, Pilze, Salami, Schinken, Käse, alles kommandant. Um Zu dann. Zuerkige ganz harmonische Pizza, die einfach stimmt, wo jeder Punkt stimmt, hier Zutat, wie geschaffen für diese Pizza. Wir gehen noch mal kurz ein Pizza backen, ich mach Francesco eine Pizza, dann nehmen wir uns zur Bewertung. Ich sag dir, ich, hab, ich pack jetzt auch Pizza So ein bisschen weiß ich schon, wie ich jetzt hier rangehe, ne? So, danke. Dann mach ich sie erst mal rund. Ciao. Das kann was werden, Francesco. Das kann was werden, ja. Nochmal drehen. Ja. Okay. Von Silico. Okay. Also ein kleines bisschen. Wir erstmal noch mal hier rein, ja? Wow. Wow. Wie hat die Pizza geschmeckt? Ja wirklich, astral. Ich habe auch gesagt, diese Kombi, ja. die hat sich noch mehr geflasht. Ich finde die Margherita mhm. unterscheidet sich immer nur ganz leicht von anderen Pizzen. Und diese Kombi, die du gemacht hast mit der Salami und dem Schinken und so weiter. das war eine Kreation, hast du gemerkt, da ist eine Komposition ja. von Zutaten. Eine Sinfonie war das. Und da haben wir sie. Und das ist deine Pizza. Das ist meine Pizza. Kann man nichts sagen eigentlich. Ne? Kann man nichts sagen. Von der Optik, welche Note würdest du geben? Das ist ein ne? will eine Napoletaner. Ich würde dir eine 10 geben. Ehrlich? Ja. Ach, geil. Ja, dann packe ich das ein, mich auch. Ich bin ja auch selber Hobbykopf und für mich ist es Gold wert. Ich kriege jedes Mal, wenn was Neues mit. Schön. Richtig geil. geiler Typ, auch richtig sympathisch. Das so, jetzt eine Bewertung von mir, Leute. Womit wahrscheinlich die, ah, ich weiß nicht, womit ihr gerechnet habe. Ich möchte keinen Scheiß labern, aber es li liegt mir ein bisschen auf dem Herzen. Und so eine Bewertung schmerzt auch irgendwo am Ende des Tages. Aber es ist für mich die Wahrheit. Und ich sage euch, wie es ist. Für mich kompromisslos der Teig von der letzten Pizza, die ich zur besten Pizza Deutsch Deutschland gekühlt hat, für der auch die aushört für den besten Pizzateig der Welt, äh, war natürlich ein anderer Wettbewerb. Der war für mich kompromisslos besser. Nicht viel besser, wir sprechen auf ekligem Niveau, wo ich einfach Nuancen dafür entscheiden, was besser ist oder nicht. An alle YouTuber-Kollegen, testet die Pizza auch. Ich laber keinen Mist. Also jeder, der da hingeht, wird wissen, was ich meine. Nicht unbedingt besser, weil es Geschmackssache ist, aber der wird, wird mich bestätigen können, dass es einfach ein besonderer Teig auch ist, der mir ein bisschen besser gefallen hat. Jetzt haben wir aber die Kreation von Francesco. Denn in der Margherita, das, ja, das ist ja wirklich immer nur ein ganz klein bisschen Brand, Bandbreite. Die sind alle ähnlich, das ist nur ein ganz klein bisschen. Aber diese Komposition von seiner anderen Pizza, das war eine Symphonie, das war heftig. Und Francesco kriegt dafür, die diese Salami, diese Pilze da drauf, diese Chips, einfach ein Erlebnis, ein Meisterwerk. Dieser Tag wird für mich auch in die Geschichte eingehen und er kriegt von mir eine 9,1, bei mir nur auf Platz 2, aber das, wie gesagt, nimmt das nicht zu eng, das ist eine Weltmeisterpizza, das ist einfach so. Das für mich als Bewertung, Leute, lasst einen Daumen oben da, einen Kommentar, lasst die Mission so weitergehen, lasst uns weiter gucken. danke für den Support immer, den ihr mir gebt, denkt auch meine Glocke an und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video und bis zum nächsten Mal.